Ja, Luli, Christian Schemmer, paartherapie und so weiter und so fort. Ähm, könnt äh, vielleicht gerade nur einsteigen in die selbstliebe challenge Advanced, Da ist auch äh, ordentlich was los, habe ich schon gehört, auch in den Kommentaren. Äh, oder in den Trauerkurs oder Paartherapie-Ausbildung geht los diesen Monat oder alles andere, was sowieso immer losgeht. Und heute haben wir so das Thema, darf ich dem eigentlich trauen, wenn auch über mehrere Monate ähm, alles gut läuft oder... Ich bin so begeistert. Geht es auch ein bisschen so rum. Lovebomb ich mich selber. Und genau. Von Kalitsch Kalova. Und sie schreibt: äh, Lovebombing immer head. Hallo, lieber Christian. Danke für deine mega Arbeit, die mein Leben sehr bereicht hat. Und erleichtert. Deinen Bindungsangstkurs habe ich schon gebucht. Bin noch fleißig dabei. Zu meiner Situation: Bin Mitte 40. Bin nach über 10 Jahren Single-Mama wieder angefangen, äh, Männer zu daten. Äh, Anfang letzten. Vor nee, warte mal. Ach, schon so lange Anfang 21, okay. Lernte ich einen Kollegen besser kennen, mit dem ich anfing zu schreiben. Es war eine harte Zeit, in der äh, ja, ein Familienmitglied gestorben ist und in der mich der Kollege via Schreiben und Telefonieren sehr unterstützte, was mich sehr beeindruckte. Ähm, ja, das ist ja immer so ein bisschen die schönste Disziplin, wie man jemanden so im Alltag kennenlernt und der sich erstmal so auch als empuppt als jemand, der sozial verträglich ist, sag ich mal, und nett ist und auch an einer an der Persönlichkeit von einem interessiert ist, ja, wunderbar, ne? Normalerweise kann ich es so, dass man sich unter leichteren Umständen kennenlernt, man Spaß hat und zusammenkommt bestenfalls, äh, have fun, go out, have fun, hook up, ne, was ich immer oft sage, ähm, ja, er war trotz schwieriger Umstände für mich täglich da. Durch meine Familiensituation und Corona, Lockdowns und entsprechende Ansteckungsängste, wenn es übrigens hier so knirscht, ist der Hund, der unaussprechliche Dinge ist, äh, gehen wir mal nicht drauf ein. Ähm Ach, Juli. Äh. <lacht> ist sozusagen seine Chips hier. Äh, aber wir machen mal weiter äh, durch entsprechende Einstellungsendste kam es allerdings lange nicht zu einem Treffen die Telefonate wurden jedoch häufiger und länger sodass ich irgendwann das Gefühl hatte wir würden den Alltag gemeinsam verbringen ja was, hier, was mir hier gefällt ist nicht dass mal irgendwas nicht klappt oder so sondern dass es irgendwie weitergeht dass diese Progression da ist ne? diese Dating-Progression ne? äh, sodass ich irgendwann das Gefühl hatte wir würden den Alltag gemeinsam verbringen nachdem mein Vater verstorben war trafen wir uns zum Spazierengehen allerdings nur alle drei Monate mal also es war eine langsame Pro Progression, aber siehst du da. Ne? Für mich war es okay, wobei ich mir durchaus wünschte, ihn häufiger zu sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Frühling äh, küssten wir uns zum ersten Mal. Ich ihn. Sorry, Christian. Okay. Äh, seitdem sind wir zusammen, sehen uns jetzt einmal die Woche am Wochenende. Wir sind beide bindungsängstlich und gehen es langsam an. Ja, das ist ja wieder ein gutes Beispiel bis, bis hierhin. Dass äh, ihr beide okay seid mit dem Tempo und das, das will man ja haben, dass nicht einer was ganz was anderes will, so, ne? Und ähm, ja, also dass ihr wollt beide nicht so was Enges und dann passt es halt, ne? Das sage ich ja immer, das Match ist so wichtig, ne? Wir telefonieren täglich und es ist wunderschön, erst loyal, wir können über alles sprechen, wir sagen, dass wir uns lieben, Chemie und Kompatibilität sind da, Sport super, auch haben wir eine respektvolle Streitkommunikation, in der wir uns nie abwerten, sondern dem anderen zuhören und versuchen, den anderen zu verstehen. Damit hätte ich nie gerechnet, irgendwie hatte ich mit den Männern schon abgeschlossen. Natürlich haben wir beide unsere Probleme, er hat Depression, ich habe ein verschilltes Verhältnis zu meiner Mutter und er ist auch in Therapie, Aber diese Päckchen waren von Anfang an präsent und wir sind recht offen damit umgegangen. Naja, irgendwas hat ja jeder. Was soll man dazu sagen, ne? äh, Nun zu meiner Frage. In meinem Kopf, lauf, warum ich ihn dermaßen, dass es nicht mehr feierlich ist? Ich habe Gedanken, dass er meine große Liebe ist. Dass er mein Mann ist, der absolut richtig ist, der beste Mann. Ich möchte mit ihm alt werden und mein Leben verbringen. Ja, also es hört sich absolut super an. Aber tatsächlich hat Liebessucht viel mit Fantasie zu tun. Und ich würde aus diesen Fantasien, würde ich mich raushalten. Also das ist... Du hörst jetzt vielleicht nicht gerne, was ich jetzt sage, aber ich würde immer wieder sagen, hey, wir gucken mal, wie es wird. Ne? Wir gucken mal, wie es, also gerade fühle ich mich wohl. Wir sind schon echt ein paar Monate zusammen so, ne? Und äh, jetzt gucke ich mal, wie der nächste Monat wird, ne? Und dann können wir ein Jahr mal gucken, wo wir dann stehen. Und vielleicht wollen wir in zwei Jahren heiraten. Aber ich würde immer im Hier und Jetzt bleiben, ne? So, was ist jetzt gut? Und es im Hier und Jetzt genießen, aber nichts erwarten, auch nichts Negatives erwarten, aber auch nichts, nicht erwarten, dass du mit ihm alt wirst. Das wäre so mein Ratschlag, ne? hoffe, das hört sich nicht, jetzt nicht so unromantisch an, aber häufig aus diesen Fantasien entstehen ja diese, diese ganzen Probleme auch, ne? ähm, Zum allerersten Mal käme für mich sogar heiraten in Frage. Ja, vielleicht wird das ja auch irgendwann was, aber das wird sich zeigen, ne? Was ich früher immer abgelehnt habe. Ich liebe ihn so sehr, er bringt mich zum Lachen, unterstützt mich auch, der Batchport ist mega. Ich genieße die Praktiken, die ich mit früheren Partnern ablehnte, Okay, fantasieren wir jetzt alle mal, was du meinst. Ich fühle reine Hingabe. Also auf jeden Fall bist du in einer Weibchenpolarität. Das ist ja auch schon mal gut. Er ist der Erste, zu dem ich offen, ich liebe dich, sagen kann. Bei dem ich mich verletzlich zeigen kann. Auch der Gedanke, Achtung, Rosamunde Pilcher, Alarm, dass er die letzte Liebe in meinem Leben sein wird, schoss mir durch den Kopf. Ich würde diese Gedanken nicht füttern. Ich weiß, das hört sich unromantisch an, aber... Und äh, ja, vielleicht idealisierst du ihn so ein bisschen, aber ich meine, solange jetzt nichts Negatives aufkommt, ist ja super. Also mich würde noch mal interessieren, also wenn ihr heiraten würdet, dann würdet ihr ja wahrscheinlich auch zusammenziehen. Da würde ich auch gerne vorher noch mal gucken, wenn ihr euch wirklich regelmäßig seht. Also ich habe da jetzt keine negativen Erwartungen, aber einfach mal zu gucken, was ist dann. Also genießt es so, wie es jetzt ist, würde ich sagen. ne Und solange nichts Negatives passiert, musst du auch nicht irgendwie vorsichtig sein. ne ähm, aus dem Kinderbekommen Alter sind wir raus, aber Zusammenziehen und gemeinsame Zukunftsgedanken sind absolut da. Da ich als fleißige Hemstreet-Zuschauerin weiß, dass diese Kinder alle sehr nach Lovebombing klingen, nee, du idealisierst ihn so ein bisschen, aber das ist ja auch nichts passiert und also liebst ihn, es läuft alles gut, dann kann man ja auch mal die Züge mal loslassen, also er lovebombt dich ja nicht, ne, das ist so und du also ein bisschen Lovebombing ist sowieso mal diese schwächste Sache von den ganzen und äh, ein kleines bisschen Lovebombing ist ja auch so eine weiblichen Polarität und von daher, also jetzt im positiven Sinne, dass du deine Gefühle ausdrückst und so. Mehr dazu in meinem Buch, dann im Herbst, Feuer und Flamme wird das heißen. Ähm, ja, alles gut. Äh, halte mich mit äußerem gegenüber diesbezüglich zurück. Ja, musst du nicht, finde ich. Also das ist ja auch weibliche Polarität, ne. Aber in meinem Kopf sind diese Gedanken jeden Tag präsent. Das ist jetzt kein Problem, aber es ist in deinen Augen too much. Nee. Puh, ach mein Gott, irgendwann muss man es ja auch mal einfach genießen, wenn es läuft. Ne? Äh, deutet es sich für dich auf eine unausgewogene Fantasiebeziehung hin? Ähm, du sagst ja immer, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Würdest du meine Beziehung da einordnen? Nee, es passiert ja nichts Negatives. Also ich verstehe schon diesen Punkt, dass du ähm, Wie soll ich mal sagen? Es ist also viele gesunde Beziehungen ordnen sich irgendwann oder vielleicht seid ihr an dem Punkt auch noch nicht, ich meine, weiter glaube ich, weiß ich nicht, sieben, acht Monate zusammen, glaube ich, uh, Ordnen sich irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund ein, es wird ein bisschen normaler, aber vielleicht seid ihr da einfach noch nicht und uh, bisher ist ja wirklich nichts passiert, aber ich würde trotzdem würde ich meine Fantasiemaschine ein bisschen im Zaum halten, Ne, das würde ich schon machen. Die 100- oder 200-Tage-Grenze haben wir schon hinter uns. Ist es dann nur Lovebombing, wenn ich die Gedanken meinem Gegenüber kommuniziere? Nee, jetzt halte ich mal nicht so zurück. Also ihr seid, ich habe die 200-Tage überwunden, da kann man auch mal Züge loslassen. Ne? Aber bleib im Moment, Hoffe, ne? ich versteht, was ich meine. Äh, ist einfach die große Liebe meines Lebens. Das wird sich zeigen, da würde ich nicht drüber nachdenken. Ja. In meiner Situation würde ich das unbeschränkt bejahen. Ich würde mich freuen, wenn das Thema am Video aufgreifst. Liebe Grüße, Kalitsch Kalowa. Gruß nach Russland und äh, oder wo auch immer <lacht> äh, und äh, wir sehen uns bald wieder.